Hey Leute, ich bin's Conny und heute versuchen Victor und ich vor Kissy Missy zu entkommen. Viel Spaß mit dem Video. Abonniert Victor, like das Video dies, das. Los geht's! So, Anton. Hier gibt ein Grabpack. Pack. Meinst du, wir sollen es equippen? Da steht equippen. No, das kostet was. 1500 Robux. Was? Du ich bin tot, Anton. <lacht> du darfst nicht über mit Floor laufen, dann stirbst du. Was, zeig wow. mir das mal. Oh. <lacht> Anton, das Wann, ist Mach mal, ich hab's nicht gesehen. hier oh. okay, Anton. <lacht> Okay Anton, Anton, Anton Hör auf mit den Shenanigans Wir müssen jetzt Kissy Missy Ich, ich meine, äh, Mami Longlegs ähm, entkommen Sie wird uns töten ich Siehst du diese Hand da? Ja. Sie, sie hat schon Hagiwagi getötet, Anton Kann <Gülter> <Gülter> <Gülter> man das Hagiwagi Nein, nicht, nicht Hagiwagi Ich hab ihn geliebt Ich auch nicht hugi-wugi. Okay, Anton, wir müssen mal hier durch. Und guck, Potat-Potototos ist schon tot, Anton. Du musst aufpassen, okay, was ich du Okay, ich darf die machst. Lava wohl nicht berühren. Die ist wohl scheinbar aus echter Lava. Nee, nee, nee. Aber was, was, ich muss ja. mal sagen, die Lava sieht voll cool aus, weil die noch so ein oranges Licht mit sich bringt. Du hast recht. In anderen sieht Obbys cool das ist einfach nur Neon Glow und sieht halt richtig schlecht aus. Aber das ist nice. Weißt du, ich kann den Sprung schaffen? Äh, ich bin tot. Äh, ich glaube, ich habe den hab Sprung, Sprung nicht schaffen. geschafft, Anton. Ich brauche die Taschenlampe. Versuch den auch, Anton. Versuch den Sprung. Ich habe ihn versucht, aber irgendwie ging das nicht. Warte, ich das ist ein Giftshop. Da können wir auch hin, oder? Lass mal da hingehen. gehen. Hier Warte auf der mal. rechten Seite. Die Sachen, die hier durchfahren, die fahren hier auch wirklich durch, Victor. Ja, ja, ja. Finde ich richtig cool. Hey, ich habe das Auto. Die meinst du? Tja, hättest du nicht auf Metall drauf gehen sollen, Anton. Ja. Kommt jetzt wieder was, please? Ich komme, Anton. Ähm. Willst es jetzt nicht schaffen? Ach, deswegen gibt es auch zwei Richtungen. Ich verstehe. Es hey, ist voll geil. Kann ich jetzt auf das Auto rauf, please? Probier. Um. Probier es, Anton. Oh ja. ja dann du musst mal. Überlegen. Ah, Was sollte das denn? Ah. Ah. Das Auto ist geschmolzen. Das Auto ah. ist geschmolzen. Es ging zu schnell. Oh mein oh. Gott. <lacht> okay. Also, Anton, ähm, das Auto kommt gerade neu wieder, ne? Würde ich kurz anmerken. Ja, ja. Ich nehme jetzt aber die Mülltonne hier. Komm rüber, rüber, komm rüber Anton. Nein! Warte, das ist hier! rüber. Ich dachte, wir müssen ja, hier um die Ecke rum. Ding hier. Nein, nein, nein, du bist zu mir. Oh. Ja, dann gib mir eine Sekunde. Anton Dom. Gib mir eine Sekunde. Anton Dom. Anton Dom. Oh, das schaffe ich hier, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht, oder? Doch. Hä? Lol. Oh, du bist so krass, Nobis. Oh, oh mein Gott. Oh Alles mein klar. Gott, du bist so krass. Ja. So, hier müssen wir einfach ganz normal drüber springen. Das ist easy peasy. Hey, wieso, easy. wieso können wir nicht diese äh, Dinger mitnehmen? Hä? Keine Ahnung, aber pass oh, auf. Oh, das Hugiwogis Hand. Siehst du das? Ja. Und da ist Kissy Missy's Zunge. Oh, mit mm. Dornen. Ekelhaft. Ja. Laufen wir lieber an die Dornen Katzen vorbei. Katzen haben auch so ähm, Widerhaken auf der Zunge. Vielleicht Echt? ist Kissy Missy in Wirklichkeit e eine Katze. Anton, nein! Da ist wet Flo, Pass auf! Warte Floor ist wet! Nein, warum bin ich überhaupt in ihren Mund reingelaufen? Ey, Victor, ne? No? Das. ist Caution Enter. Tja, wir sind schon drinnen. Ja, oh, was auch, schon drinnen. Das was wet haben Floor. wir uns dabei gedacht? Das habe ich schon ich beim letzten Mal, als ich eine Obby gespielt habe, angesprochen. Warum laufen wir immer so nichtsahnend in den Mund von irgendwelchen Leuten rein? So, hä? Na gut, du wa, wa, Was hat die alles aufgefressen? Oh mein Gott, Anton, wend wie eine Mongas. Ja, easy. Ah, ich bin tot, Anton. Scheiße, Peinlich. Ah, jetzt, bin ich wieder, jetzt bin ich wieder tot. Au, Anton, ah, ich stecke fest. Ich bin, ich bin hier irgendwo reingefallen. Nein! Ich stecke auch du? fest. Ich bin in einem Loch, Victor. Uh, ich, ich hab gerade deinen Kopf gesehen. Ja, ich bin hier unten. Uh, hier. Spring mal. Oh. Lord. Spring. Ich hab's rausgeschafft. Komm raus. Moin, moin. Okay, Anton. Nach links oder nach rechts, wollen, wollen wir äh, hingehen? ich hab keine Ahnung, ich habe die Orientierung verloren Da steht Run Dann nach rechts, Anton. Ich folge dir Nach rechts und hier steht Danger Okay, okay Danger. dann nicht zu Danger Dann nach hier Dann nicht zu Danger, Danger. Ich glaube, wir müssen einfach nur geradeaus gehen Nee, ah. auch nicht Wo müssen wir hin? Ähm Vielleicht wieder dort hinten oder mal links Oh, hier oben kann man hochspringen, lol Ja, aber da ist wieder nichts Da kann man... doch, doch, doch, da ist ein Weg Da ist ein Weg nach oben, wenn man nach oben hochkommt Oh, da, ist wenn man es ganz komm, hoch schafft, aber das schaffen wir nicht Das ist wahrscheinlich ein Weg nach unten Dann nicht Das ist wahrscheinlich eine Falle Dann gehe ich hier nach links hin Warte, ich hab dich verloren. Oh, du müssen nach links, Anton Victor, ich hab dich verloren, ach da Hinter dir, hinter dir, hier ja. Hier sind Kissy, Missy. Kissy, Missy, Kissy Missy Oh, die darf ich nicht berühren nee, was, ist <lacht> Das sieht so <lacht> geil aus deinem Kopf, einfach nur Oh mein Gott, sah das gut aus Danke, Bro, Das sah schon immer gut aus Kopf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Pass auf, ja Ja, bei denen das sieht man, man ja, erstmal hier durch. nicht berühren darf Und dein ist mal ah, Oh mein Gott, ich sterb hier okay. Jetzt sind wir erstmal hier Jetzt sind wir bei Ey. dieser Toy Factory. Warte, oh nein, warte, wir müssen ein Script Game das ist spielen. Ist alles in Kissy Missy drin? Ja, das ist ein Kissy Missy drin. Squid Eke. Game. Kissy Missy ist fett geworden, oder? Ja. Okay, warte. Okay, Kissy okay, Missy. Oh easy, nein, easy. das ist so ein Ding. Links oder rechts, Anton? Natürlich links. Nochmal oh. links. Okay, Dann nochmal rechts. links. Okay. Okay. Anton ist tot. Nein. Oh, man kann es absehen, Anton. Man kann es sehen. Man kann es sehen. Man kann es doch nicht sehen. Vergiss es. Okay. Rechts. Ich bin früher nach links, rechts gesprungen, links, gestorben. Rechts. Also warte, rechts. Oh, man kann es doch nicht sehen, du hast recht. Ich habe eben auch links. gedacht. Also warst du jetzt links oder rechts, Anton? Ähm, viermal links. Heißt, Eins, zwei. Das heißt nochmal links, dann nochmal links drei, und dann nach vier. rechts? Ja, scheinbar. Dann nach da rechts? Ja! Oh! oh! Du hast es geschafft! Hier yeah, mal. Okay. Jetzt müssen wir, können wir hier reingehen? Können wir hier reingehen? Ja, scheinbar. Wir können du hier nach reingehen durch hier, hier Wir können auch hier reingehen, Anton. Also es ja, gibt dann, zwei Möglichkeiten. Ja, dann gehen wir zwei da hin, wo nicht du Ginter steht, oder? Uh, okay, dann gehe ich hier, in den safe Weg. Ja. So. so warum sollten so wir das tun, wenn da. von, von uns abgeraten wird? Ja, ich ne? suggeriert auch, dass wir hier nicht rein sollten, aber egal. Ich markiert die Stelle anson Ja, das stimmt auch. Also, dann gehen wir hier. Um ähm, Guck, wir werden gefrisst. Äh, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Das wird schon nichts passieren. Ja, wir gehen einfach mal. Ich komme nicht weiter. Nein! Aha. Ich bin so fett. Ah, Victor, ist fett. Oh, ich passe gerade so durch, weil ich so fett bin. Ähm, kann es sein, dass das hier einfach nur ein anderer Weg ist? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, Victor, wir sind wieder am Anfang. Äh, ich hoffe, wir gehen jetzt das an die Kombination. Das hier einfach die Alternative, oder? wenn man den Weg hier nicht gehen wow. möchte. Naja. Also, warte, rechts, links, links, ja, links, links. Ja, ich weiß und rechts, rechts, ne? Aha, ich wusste es nicht. Ich habe Vergessen. Ich kann ich das diesen. Kann man eigentlich hier reingehen, meinst du? Nee. Nee, das ist abgeschossen. Okay. Nee, das ist aber auch abgeschossen gewesen. Gut, okay. gehen wir hier zum rüber? Danger Manger. Ach, was für ein mmh, Danger. Mmh, mmh, mmh, so. Ja, aber fall bitte nicht in das Loch rein. Wir müssen ins Loch rein, Dann also. ist oh. oh. Alles klar. Oh. Hey, no. <lacht> da. Hast, hast, hast, hast du gerade den Soundeffekt gehört? Nö, ich hab nichts gehört. Uh, das Spiel hat gerade so einen Soundeffekt gemacht, weil da unten Kissy Missy drin ist. <lacht> Ja, oh, das sehe ich auch gerade. Da ist aber Kissy Missy. Okay. Okay, Anton, springen wir erstmal nach oben. oben der. oben. Und dann erstmal hier auf uh, über Seil balancieren. Genau, Seil balancieren. Und dich nicht abwerfen lassen, ja? Oh. Nicht sterben, oh. Anton. Oh. Nicht sterben. Ist das, so, wenn wir über die heißen Rohre springen? Die gar nicht Und mehr Lass so mal hier nach oben, aussehen. Anton. Warte, warte, was macht eigentlich Kissy Missy in, ähm, in sich? Longlegs? Wir sind hier immer noch in Kissy Missy drin. Ja, eben. Hm. Okay, okay, Anton. Hier sind oh. fliegende Leitern. Ich, ich glaube, Gravitation existiert in Kissy Missys Bauch nicht. Naja, wer, wer weiß, was hier für Kräfte wirken. Ich meine, Kissy Missy ist äh, Vielleicht ist ja, vielleicht ist ja auch Mami langs unsterblich. Ja, ja, ja. Ey. Poppy wants to play. So, okay. Äh, gehen wir nach links. Ich glaube, links ist die sichere Variante. Ich bin tot. Aber Bin ich tot? Ich bin aber du tot. Du bist tot. Äh. Tja. Please. Noob. Hä? Wo Tja? bin ich? Tja. Komm her, Noob. Du ja, bist ja. du? Gut, ich, ma ich mache jetzt einfach mal Komm her, mal Noob. Mit. Nämlich nicht Noob. Noob. Ey. Noob. Ich habe die Punch-Sound-Effekte gehört. No. Hier gibt es punch soundeffekte effekte Oh, ich bin tot! Ich bin auch ähm, nicht tot. Hier sind Hände, Victor. Victor hier sind ja, Hände. Ja, das sind meine Hände, Anton. Achso, dann ist er gut. Ah, wir sind endlich im Magen angekommen. Wie schön. Ja, ah! Verdauungstrakt. Peinlich. Hier ist die Magensäure, Anton. Du hast gesehen, was mit mir passiert ist, als ich die angefasst habe. Victor, das X markiert die Stelle. Mm -hmm. Und jetzt bin ich glaub, wir auf den, auf den Train, Train rauf, oder? Oh, der fährt voll. Stell jetzt auf einmal was? Okay, Anton, setzen Nein. wir jetzt nach oben hin. Komm, Anton. Ich bin tot. Wo bist du? Tot. Du bist tot? Ja, der kommt Train. Komm zurück, Anton. Victor, komm äh, du zurück. Nein, ich bin auch tot. Ha, Victor ist gestorben. Peinlich. An der Stelle noch. Pff. Tja, was soll ich sagen? Gut, warten wir auf den nächsten Train. Ja, irgendwie kommt der Train nicht so ganz. Ich sehe mich jetzt bisschen Ich glaube, der um. Train hasst uns. Loi, sind unsichtbare Wände. Was soll denn das? Wieder das unsichtbare Wände. Hey, guck mal, da hinten ist... Ähm, wer ist das? Hm? Potatotos. Die, die vorhin Nee, Potototos. Pototos. 5.000, 8.000. Oder 508000? Oh. Okay, jetzt können wir auf den Zug aufspringen. Das habe ich in einem Film gesehen. Easy, komm rauf, Oh, der Train Main ist schon da, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> okay, los geht's. Warum steht da, where sit you oder where you sit? Was steht denn an der Wand vorne? Wo steht das? Oh, direkt vor uns, an der Wand. Hier steht, you will die. Oh, nee, watch where you sit. Ah. W also ich der kann schon you where you sit, was? Ja, also watch where you sit, aber wir sitzen am der höchsten Stelle vom Zug. Das muss doch die beste Stelle sein, Natürlich. oder? Natürlich. Natürlich. Ja, natürlich, also die coolen Kids sitzen immer vor... Ne, was, die coolen Kids sitzen immer hin. Wir sind die lahmen Kids. Ah, wir sind die lahmen Kids. Ich hoffe, wir sterben deswegen nicht. Ey, es gibt Lampen. Wir werden deswegen sterben, das weißt du ganz genau. Ja, irgendwie schon. Ey, der Zug wird immer schneller, ne? Ja. Ja. Okay, passiert jetzt nochmal was? Hm? Ich hab keine Ahnung. Vor allem, warum... Was ein du? Der zug soundeffekt hört sich an wie Schritte. Das sagst du. Ja, das sage ich. Was, ich muss nicht sagen. Ich hab' mal, ich glaub', ich hab' den Aus. Ich hab ja, du hast den aus, aus aber gerade. Oh! Watch, Boah, oh, ich war it. tot Ich bin tot! Tja. Ich was soll Du kannst, wenn du auf dem Zug bist, kannst du ausweichen. Wie? Du kannst, du kannst einfach vor deinem Sitz aufstehen, habe ich gerade gemerkt. Na gut, Victor, ich warte hier und an der Bushaltestelle auf was? dich. Skip Stage, wie viel kostet das? Nein, komm, komm mach Ich glaube, die werde ich nicht zahlen ansonsten. Skip die gut, Stage nicht, ich Skip die Stage Train. nicht, ich vertrau mir. Ich warte auf den nächsten Zug. Okay, gut, du musst mir vertrauen, du darfst die Stage nicht skippen. Hier gibt es eine Überraschung für dich, die musst du so erleben. Der Train ist wieder da. Ja. Potototos. ist cool. Ah! Ich bin tot, ich bin tot wegen der Magensäure, oder? Ich habe ein schwarzes Screen. Warum ist schwarzes ja, Screen? Auch als ich, tot ist? Wegen der Magensäure. ich bin jetzt wieder ja, richtig ich. tot. Ich hoffe, der Train ist nicht weg. Okay, ich bin neu gespawnt, Anton. Und? Auf zum Train. Äh, es ist voll schwer raufzugehen. hallo? Ja, du musst an diesen. Ja, an diesen ich bin auf dem Ich bin auf dem Trade, Anton. Du schaffst das, Victor. Ich glaube an dich. So, wenn ich, wenn ich, wenn ich wie, also wenn ich stehe, dann sterbe ich nicht irgendwie. Ja. Sondern kann er aber ausweichen. Ja. Okay. Das musst du sogar später. Ich hatte Glück, dass ich die erste Klatsche nicht abbekommen habe. Weil danach habe ich gemerkt, dass ich aufstehen kann und bin dann den anderen Klatschen ausgewichen. Ich dachte, das wäre nur Dekor gewesen. <lacht> Denn Kissy Missy ist nicht ah! Dekor. Sie klatscht mit ihren komischen Surprise-Soundeffekten. Mhm. Oh, ich mach irgendwas kaputt. Lord, was? Ich habe irgendwas Kraft? kaputt gemacht. Jetzt ist der Kissy Bissi. Lebst du noch? Wo bist du, Anton? Wo bist Auf du? Auf der linken Seite vom Zug. Victor! Oh, hallo, ich bin hinter dir. Weißt du, warum du das nicht? Weil hier steht Play again, wir sind durch. Oh, wir sind durch, Anton. Wir sind durch. Und hier ist Mami Longlegs Haben wir die eigentlich jetzt ermordet oder was ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das erfahren wir erst im nächsten Part, oder? Ich glaube, Mami Longlegs ist tot. Hey, wozu ist die Pfütze da? Hä? <lacht> wozu ist die Pfütze da? Okay, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ja? Abonniert mich und Viktor. Bis dann und ciao.